freue mich euch an diesem Sonntagmorgen begrüßen zu dürfen. Ich möchte gleich einige Ankündigungen weitergeben. Zum einen bitte ich auch nochmal besonders darauf zu achten, auf die Corona-Maßnahmen diese wirklich einzuhalten. Es gibt bereits Fälle, wo ähm, die Ordnungshüter, Polizei und so weiter ähm, Gottesdienste Abbrechen und sie verbieten, wenn eben nicht Abstände eingehalten werden oder das Masken tragen, sofern man nicht an seinem Platz sitzt. Also bitte achte darauf, wir könnten jederzeit ebenso kontrolliert werden. Wir brauchen keine Angst zu haben, aber wir sollten nur uns auch an diese Sachen halten, um weiterhin auch uns hier versammeln zu dürfen und ein gutes Zeugnis zu sein. Des Weiteren, vielleicht habt ihr es gesehen, einfach zur Info da draußen steht so eine Mikrowelle. Wer möchte, die gibt es für 15 Euro zum Haben. Die werden ausrangiert von irgendwelchen Hotels. Also wer eine braucht, kann gerne so ein Ding sich mitnehmen. Genau, da gibt es eine Liste, da kann man sich eintragen als Information dazu. Ansonsten möchte ich auch darauf hinweisen, dass wir am Dienstag dann hier wieder, sag mal, der Hauskreis bzw. die Bibelstunde stattfindet um 17.30 Uhr hier in der Gemeinde, seid auch herzlich dazu eingeladen. Und die anderen Veranstaltungen wie Gebetsstunde und Jugendstunde finden weiterhin, wie gewohnt, regelmäßig statt. Wenn irgendwas sich ändert, werden wir es ankündigen. Ansonsten sind alle Veranstaltungen weiterhin möglich. Soweit zu den Punkten. Ich möchte euch einladen, dass wir unseren Gottesdienst mit Gebet eröffnen und bitte euch dazu aufzustehen. Danke dir, Jesus Christus, für diesen Sonntagmorgen, Herr, dass wir uns hier versammeln dürfen, dass wir die Möglichkeit haben, weiterhin dein Wort gemeinsam zu lesen und zu studieren, auf das Wort zu hören, gemeinsam die Loblieder zu singen und im Gebet auch gemeinsam vor dich zu treten. Danke dir, Herr, und ich bitte dich besonders auch, dass du weiter auch diese Dinge in deiner Hand hältst, Herr, unseren Politikern und ja, Führern des Landes viel Weisheit schenkst, mit all der Situation umzugehen, aber vor allem, dass du in Erkenntnis schenkst, Herr, dass du der Gott über allen denen bist, Herr, dass sie zu dir kommen und Buße tun, Herr, denn das ist das Einzige, was den Menschen wirklich verändert, Herr, was Seelenheil schenkt und so bitten wir auch um diese unsere Obrigkeit, Herr, dass du auch ihnen Erkenntnis und Buße schenkst. Aber auch um unsere Liebsten und Verwandten, Freunde, hilf uns ja auch in dieser Zeit, wenn jetzt auch die Vorweihnachtszeit langsam antritt, Zeugnis zu sein, hilf uns das Evangelium zu verkündigen, welches seit Jahrtausenden dasselbe ist und noch immer dieselbe Kraft hat zu retten. Hilf uns darin treu zu sein und selber treu in deinem Wort zu stehen. In Namen des Christus bitte ich. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz und öffnet eure Bibeln in der Apostelgeschichte. Wir haben beim letzten Mal mit dem 16. Kapitel begonnen. Und in den ersten Versen von Kapitel 16 ging es um den Besuch des Paulus an die Gemeinden, die er wahrscheinlich zuvor gegründet hat, um die zweite Missionsreise. Und es kam die Frage auf nach der Beschneidung, welche vorher in den Konzil von Jerusalem von den Ältesten geklärt wurde, nämlich dass die Heiden, die, die gläubig werden, sich nicht dem unterziehen müssen. Aber wir haben gesehen, dass Timotheus, der sowohl Jude als auch Grieche war, sich dennoch beschneiden ließ, nicht wegen des Gesetzes willen, sondern um einen besseren Zugang zu den Juden zu haben, zu denen sie letztendlich dann auch gegangen sind, wo sie oft mit Paulus in den Synagogen waren. Und wir haben gesehen, dass dieses Zeichen, dass Timotheus sich das, praktisch diese Beschneidung angenommen hat, nicht um seines Willens, nicht um selber etwas davon zu haben, sondern um dadurch umso besser das Evangelium an die Menschen, an die Juden in dem Fall, bringen zu können. Ein selbstloser Dienst, um sich dort den Juden nähern zu können. Und hierauf aufbauend möchten wir weiterlesen in der Postgeschichte 16, die Verse 6 bis 10. Als sie aber. Phrygien und das Gebiet Galatiens durchzogen, wurde ihnen vom Heiligen Geist gewährt, das Wort in der Provinz Asien zu verkündigen. Als sie nach Mysien kamen, versuchten sie, nach Bithynien zu reisen, und der Geist ließ es ihnen nicht zu. Da reisten sie an Mysien vorbei und kamen hinab nach Troas. Und in der Nacht erschien dem Paulus ein Gesicht. Ein mazedonischer Mann stand vor ihm, bat ihn und sprach, Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber dieses Gesicht gesehen hatte, waren wir sogleich bestrebt, nach Mazedonien zu ziehen, indem wir daraus schlossen, dass uns der Herr berufen hatte, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Wir lesen darüber, wie Gott eingreift und Paulus lenkt auf seiner Reise. Paulus durfte nicht nach seinen Plänen in Kleinasien weitergehen, in der heutigen Türkei, um dort zu wirken, sondern Gott hat ihn an einer anderen Stelle geschickt. Und so bekam Paulus eine Vision, die zweite Vision von insgesamt sechs Visionen, die Paulus hier in der Apostelgeschichte beschreibt. Und dadurch wurde dem Paulus aufgetragen, sich auf das griechische Festland zu konzentrieren, womit das Evangelium letztendlich von Asien nach Europa gebracht wurde. Da das Wort Wahrheit ist und lebendig ist, können wir auch von, aus diesen wenigen Versen einige wichtige Punkte für uns entnehmen. Zum einen, wir sehen, dass Paulus Pläne hatte. Er hatte, wollte seine zweite Missionsreise, wollte die Gemeinden besuchen, die er wahrscheinlich zuvor gegründet hatte. Und einige Pläne, eigene Pläne zu haben, ist erlaubt. Und es ist gut, solange diese mit Gott abgestimmt werden. Einige Gläubige sagen, lass einfach alles los und lass Gott machen. Bemühe dich nicht um irgendwelche Pläne, Gott wird es eh so machen, wie er es möchte und du kannst dich einfach zurücklehnen und Gott führen lassen. Diese Ansicht ist vielleicht bequem, aber sie ist nicht biblisch, denn sie schiebt die eigene Verantwortung auf Gott einfach ab. Einige andere Gläubige im Gegenteil sagen, du hast alles in der Hand, solange du mit dem Herrn gehst, wird dir alles gelingen und es wird alles klappen, wie du es dir vorstellst. Wirklich? Paulus wandelte auch mit dem Herrn und dennoch kam es anders, als er es sich vorstellte. Die biblische Wahrheit liegt nämlich genau dazwischen. Wir dürfen und sollen Pläne machen. Dafür hat uns der Herr unseren Verstand gegeben. Den dürfen wir gerne verwenden. Aber unsere Pläne sollen wir stets prüfen, ob sie in Übereinstimmung mit Gottes Wort und mit seinem Willen sind. Das tun wir, indem wir im Gebet sind, indem wir auf die Leitung des Herrn vertrauen. Und so wird der Herr uns entweder Gelingen schenken oder er greift ein in unsere Pläne und ändert diese, wie sie ihm gefällig sind. Eine weitere Wahrheit aus diesen Versen sehen wir, wie Gott eingreift. Einige erwarten ein mächtiges und lautes Eingreifen Gottes, eine Vision, so wie bei Paulus. Aber Gott greift in der Regel nicht durch Visionen ein. Wir sind nicht in der Gründungsphase der Gemeinde, wir sind nicht die Aposteln. Das braucht er auch nicht mehr, denn wir haben den Heiligen Geist in uns, und wir haben Gottes Wort, tagtäglich. Und indem wir treu Gottes Wort studieren und im Gebet bleiben, schenkt uns der Herr Erkenntnis und die Fähigkeit, gute und weise Entscheidungen zu treffen. Dafür dürfen wir und sollen wir explizit beten. Und noch eine Wahrheit können wir aus diesen Versen lernen. Paulus hatte Pläne und er vertraute auf den Herrn. Gott greift ein, und zeigt ihn andere Wege auf, wie reagiert Paulus? Er akzeptiert die Leitung Gottes und folgt dem neuen Weg. Er beharrt nicht weiter auf seinen ursprünglichen Plänen. Wie ist es bei uns, wenn wir zu Gott beten und um Weisung fragen und wir halten eine Antwort, die anders ist, als die wir erwartet haben? Wie nehmen wir das an? Wie gehen wir damit um? Und hier zeigt sich unser Vertrauen auf den Herrn. Es geht um Vertrauen, dass der Herr es besser weiß als wir und dass er es gut mit uns meint. Und es geht schließlich um unseren Gehorsam. Wenn wir Gott lieben, so vertrauen wir dem Herrn. Wenn wir dem Herrn vertrauen, so sind wir ihm in gehorsam, indem wir ihm folgen. Und das wiederum wird uns zum Segen. Ich möchte euch einladen, dass wir aufstehen und über diese Punkte, die wir aus diesen Versen entnehmen dürfen, beten und dem Herrn dafür Lobpreis erteilen. Danke dir, Jesus Christus, für diese Verse, wo wir lesen dürfen, Herr, wie du in die Pläne des Paulus eingreifst. Er hatte gute Pläne, er wollte das Evangelium den Menschen bringen, die Gemeinden stärken, aber du hattest andere Pläne für ihn und wir danken dir, Herr, dass wir darüber lesen dürfen, wie er den Weg gewählt hast, den du ihn vorgeschrieben hast. Und So möchte ich dich auch bitten, Herr, um uns, wo wir auch täglich Pläne haben und oft so krankhaft daran festhalten und ich bitte dich, dass du uns erkennen lässt, wenn du uns andere Wege aufzeigst und dass du uns hilfst, diese Wege auch zu gehen und sie treu zu gehen und im Vertrauen zu gehen. Hilf uns, aufmerksam zu sein, auf deine Worte im Gebet stehen und dein Wort lesen, damit wir erkennen können, wo wir vielleicht falsch gehen und wo du uns woanders hinlenken möchtest. Im Namen des Christus bitte ich. Amen. Amen. Amen. Wir möchten nun gemeinsam unseren Herrn Loblieder singen und ich bitte euch dazu, auch die Masken anzuhaben. Das Werk hast du in mir vollbracht. Engel wollen singen von dem, was du mir gabst. Liebe, die dem Reich Hände hat. In dir, oh Herr, erfüllt sich mein Gebet. Die Worte. Herz nur sagen kann, die oh Herr, gehört mein schönstes Lied, voll Ehrfurcht steh' ich hier und bet' ich an. Schöpfer aller Himmel, der die Welt gemeint, Dein Gesicht erhält die tiefste Nacht. Seitdem ich dich gefunden, liebe ich dich, Herr. Nach dir allein verlangt mein Herz so sehr. In dir, oh Herr, erfüllt sich mein Gebet, die Worte mein Herz nur sagen kann. Dir, oh Herr, gehört mein schönstes Lied, voll Furcht steh ich hier und bet' dich an. In dir, oh Herr, erfüllt sich mein Gebet, die Worte, die mein Herz nur sagen kann. Liebe Gemeinde, liebe Besucher, Gott sei Dank, dass wir uns auch heute versammeln können und dürfen. Die letzten Male, wo wir uns so in der Konstellation gesehen haben, hatten wir aus Galaterbrief gelesen, aus dem ersten Kapitel. Und zuletzt hatten wir über die Verse 11 und 12 näher nachgedacht und nachgedacht überlegt, wie können wir heutzutage Gottes Erkenntnis erlangen. Wir haben gesagt und geschaut, dass es viele unterschiedliche Wege oder Vorstellungen davon gibt, wie Menschen denken, diese Einigkeit mit Gott wiederherstellen zu können. Wir haben über Mystik gesprochen, wir haben über andere Quellen der Wahrheit gesprochen, die angeblich noch existieren, wo Gott zu uns sprechen kann und haben dann zuletzt noch mal geschaut und gesehen, dass Gott tatsächlich heute spricht. Und er spricht nicht, wie Wadim heute auch schon angesprochen hat, durch irgendwelche Visionen, sondern er spricht zu uns jeden Tag durch sein Wort, was lebendig ist. Das sind keine toten Buchstaben, sondern das ist von Gott ein gehauchtes Wort. Und diesen Hauch, das spüren wir jeden Tag, wenn wir die Bibel aufschlagen. Das waren die Lehren, die wir aus diesen Versen gezogen haben und äh, heute gehen wir weiter. Wir werden heute die Verse 13 und 14 lesen. Wir werden das gleich nochmal äh, in einem äh, Kontext, in einem größeren Kontext äh, zusammenlesen und werden heute äh, versuchen zu verstehen, erstens, warum äh, fängt äh, Paulus an äh, mit, diesen, äh, mit dem, was er hier sagt, was äh, bezweckt er damit. Und danach werden wir versuchen, weiter in diesem Kontext das zu betrachten und bestimmte Lehren für uns zu ziehen daraus. Und die heutige Predigt habe ich als Kompromisslosigkeit in religiösen Fragen genannt. Und die, den Hauptgedanken hatte ich versucht, mit folgendem Satz oder Ausdruck zum Ausdruck zu bringen. Baue auf, wie Paulus, und zerstöre nicht, wie Saulus. Baue auf, wie Paulus, und zerstöre nicht, wie Saulus. Lasst uns als äh, allererst äh, die, diese Verse 13 bis 14 in einem größeren Kontext, beginnend äh, mit Vers 10, das zusammen lesen. Rede ich, den, äh, rede ich den jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefährlich wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Ich lasse euch aber wissen, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von Menschen stammt. Ich habe es auch nicht von einem Menschen empfangen, noch erlernt, sondern durch eine, durch eine Offenbarung Jesu Christi. Denn ihr habt von meinem ehemaligen Wandel in Judentum gehört, dass ich die Gemeinde Gottes über die Masse verfolgt und sie zerstörte und im Judentum viele meine Altersgenossen in meinem Geschlecht übertraf, durch übermäßigen Eifer für die Überlieferungen meiner Väter. Als es aber Gott, der mich von Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, Sohn, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn durch das Evangelium unter den Heiden verkündigte, ging ich sogleich nicht mit Fleisch und Blut zu Rate, zog auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ging weg nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Darauf, nach drei Jahren, zog ich nach Jerusalem hinauf, um Petrus kennenzulernen und blieb 15 Tage bei ihm. Ich sah aber keinen der anderen Apostel, nur Jakobus, den Bruder des Herrn. Was ich euch aber schreibe, siehe, vor Gottes Angesicht, ich lüge nicht. Darauf kam ich in die Gegenden von Syrien und Zylizien. Ich war aber den Gemeinden von Judäa, die in Christus sind, von Angesicht unbekannt. Sie hätten nur gehört, der, welcher uns einst verfolgte, verkündigt jetzt als Evangelium den Glauben, den er einst zerstörte, und sie priesen Gott um meinet Willen. Das ist der unmittelbare Kontext von den Versen, die wir heute betrachten werden. Und wie wir schon gesehen haben, diese Verse von 10 bis 12, hier kommt es wieder zu tragen. Wir hatten es schon mehrmals angesprochen. Paulus verteidigt in diesem, in diesem Brief die Wahrheit des Evangeliums und wir sehen dass es von ersten Versen an kämpft er gegen die menschliche Autorität Es ist sehr wahrscheinlich dass diese Irrlehrer die in diese Gegend Galatien gekommen sind die sind in dem, mit dem menschlichen oder in menschlichen Autorität aufgetreten sie hatten behauptet wir kommen von diesen sehr berühmten, sehr verdienten, sehr äh, geehrten Menschen. Wir kommen von denen und äh, wir sagen das in, in deren Namen, so sollt ihr leben, so sollt ihr vor Gott wandeln. Und Paulus, damit es ganz klar, damit es äh, gar nicht dazu äh, ankommt, um irgendwelche äh, Streit der Autoritäten, welche Autorität, welcher Lehrer ist höher, meiner ist höher, nicht das, noch höher, meine ist noch besser verdienter als deiner. Um das ganz klar abzubrechen, äh, am, gleich am Anfang behauptet äh, Paulus ganz von Anfang an, ich trete hier nicht in einem menschlichen, mit einem menschlichen Autorität. Meine Autorität habe ich von Christus bekommen. Das, was ich verkündige, das kommt von Christus und seine Autorität ist höher als jeder, jede andere. Das war ihm ganz wichtig. Und weiter, als er von Vers 13 und wir sehen das, hier fängt er an und das Thema geht dann bis Ende des zweiten Kapitels. Hier fängt er an, Beweise zu liefern oder zu begründen. Wir hatten Verse 8 und 9 und 10 und weiter gelesen, dass Paulus da eine sehr äh, strikte, eine sehr äh, kompromisslose äh, Behauptung aufstellt über das Evangelium. Evangelium ist nur eins, es gibt kein anderes. Und jeder, der das Gegenteil behauptet, der sei verflucht. Das ist eine sehr ernste ernste Behauptung. Und jetzt, das macht er ganz am Anfang, und jetzt fängt er an, quasi diese, das zu begründen. Warum, denkt er so, warum hat er das gesagt? Er hat das schon gesagt, dass er, er darf, er kann, er muss so strikt sein, er darf hier keine Kompromisse eingehen, weil zum einen hatten wir schon gelesen, er hat das von Christus bekommen. Aber jetzt geht er weiter, jetzt hilft er weiter seinen Empfängern und fängt an, hier weitere Beweise zu liefern, damit diese Gemeinde, diese Gläubige, das tatsächlich auch aufnehmen, diese Wahrheit aufnehmen können. Und er fängt mit historischen Beweisen an. Und äh, sagt hier in den Versen 13 äh, und weiter berichtet er aus seinem Leben. Er äh, sagt hier, dass äh, über sein Leben, wie er das früher gelebt hat, welchen Wandel er früher hatte und geht dann weiter und bespricht weiter oder führt noch weitere sehr wichtige Ereignisse oder Fakten noch hinzu. Und was können wir hier sehen? Warum? Warum sagt Paulus hier? Warum äh, fängt er damit an? Ähm, sehr wohl konnten die Leute, also diese Irrlehrer oder diese äh, äh, Menschen, die aus dem Judentum kommen oder kommen, äh, die wollten das quasi dieses Alte nicht lassen und haben behauptet, äh, Gesetz ist weiterhin wichtig und das ist der Weg, der Gottesweg äh, für die Rettung aller Menschen und äh, der, den Heiden auch. Und diese Leute, die konnten durchaus als solche Verdienten, als äh, sehr erfahrene Gottesmänner auftreten oder als äh, diese Gesetzeskenner auftreten. Und bei den äh, Heiden, die da na, sehr, also weit davon entfernt waren, also die, für die diese ganzen äh, Thematiken fremd waren, konnten sie, also auf diese Leute konnten sie durchaus diesen Eindruck hinterlassen oder diesen Eindruck ausüben, dass sie sehr weise und sehr verdient waren und sehr, sehr, äh, die sind schon sehr fortgeschritten sozusagen. Und Paulus sagt hier: Ja, aber wisst ihr was? Ich war ja genauso. Und er sagte noch mehr, nicht nur, ich war genauso. Ja, ich hatte das genauso gedacht. Ich äh, weiß das. Also, ich äh, war auf, auf denselben Positionen. Ich hatte das genauso gekannt. Und äh, ich dachte, dass es auch die Wahrheit ist. Und er war so, aber nicht einfach, er war nicht einfach irgendeiner Besucher in irgendeiner Synagoge, die da ein bisschen sich irgendwie auskannte. Nein, er sagt hier, ich war, ich war der Erste. Ich war nicht irgendeiner Besucher, ich war nicht sogar nicht irgendeiner Lehrer, ich war ein Berühmter, ich war einer, der sehr weit fortgeschritten war in Judentum. Und er sagt, sagt es, dass er übermäßig, sein Eifer war übermäßig. Es war nicht einfach so, was er dass er naja, so ein Mittelmaß-Jude äh, war, der diesem Judentum nachfolgte. Äh, er war übermäßig eifrig und das äußerte sich auch darin, dass er die Gemeinde verfolgt hatte. Das war für ihn nicht irgendeine einfache Sache, wo er vielleicht mit jemandem äh, diskutieren konnte. Das war für ihn sein Leben. Er war bereit, aufs Blut zu kämpfen, um diese Wahrheit, die er damals als Wahrheit empfunden hat, zu verteidigen. Er war bereit zu töten, um seine, sein Recht durchzusetzen. Und er war fest davon überzeugt, dass es Gottesdienst ist, dass er diese, dadurch Gott wohlgefährlich ist. Und darin sagte er auch in diesen Worten, dass er viele seiner Altersgenossen übertroffen hatte. Er war nicht irgendeiner, er hat das übertroffen. Was bedeutet das? Diese Menschen, diese Lehrer, die da jetzt in Galatien gekommen sind, sie können sich vielleicht irgendwie so wichtig tun. Aber Paulus sagt, noch ein paar Jahre früher, diese Menschen, die vielleicht dürften sie gar nicht in meiner Nähe sitzen oder stehen, weil das nicht gestattet wäre. Ich wäre zu hoch für sie. Ich wäre viel weiter, viel höher als sie. Ich habe sie alle übertroffen. Was bedeutet das? Damit wollte Paulus sagen, Leute, Galater, passt auf! Das, was sie euch predigen, ich weiß das alles. Ich weiß das viel mehr als ihr, vielleicht sogar als, als diese Menschen, weil ich das alles gekannt habe. Ich habe dem gefolgt und war sehr eifrig darin. Das war mir sehr ernst. Und dennoch habe ich das jetzt alles hinter mir gelassen. Das, was ich dachte, dass es jetzt die Gotteswahrheit ist, ich habe das weggetan. Ich habe erkannt, dass das nicht der Weg ist, der zu Gott führt. Und das ist oder das sollte den Galater hier an der Stelle ein starker Signal und Argument sein oder liefern. Diese Umkehr, diese Veränderung, die Saulus dann später erfahren hatte, das konnte nur durch göttliche, göttliche Wirken, durch sein Eingreifen passieren. Und wenn Gott das möchte, wir werden das die nächsten Male noch betrachten, weil davon spricht Paulus auch in den nächsten Versen. Aber heute lasst uns, erstmal hier verweilen an diesen, ja, in diesem Kontext, mit diesen Stellen. Und äh, was können wir daraus lernen? Was können wir daraus für uns, für unsere äh, Praxis, für, unsere, äh, für unser Leben hier entnehmen? Wenn wir im Kontext äh, betrachten, dann sehen wir, äh, wie Paulus diese eine Eigenschaft, beziehungsweise diese Eigenschaft von Paulus, sehr Deutlich zum, äh, zum, äh, zum Sehen ist seine Kompromisslosigkeit. Er fühlt das, beziehungsweise er zeigt das. Er ist kompromisslos und wir haben das schon gesehen in Versen 8 und 9, wo er ganz klar sagt: Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel, euch etwas anderes als das Evangelium verkündet, verkündigen würde, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich euch jetzt wiederum, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Wir sehen, wie Paulus hier sehr kurz kategorisch ist, der sagt nicht, naja vielleicht, oder na, es gibt so drei Meinungen, die allgemein so anerkannt sind in dieser Frage, er sagt, nein so und nicht anders nur so und nicht anders, er ist hier kompromisslos und das ist wichtig an dieser Stelle weil es geht um eine grundlegende Wahrheit um eine grundlegende biblische Wahrheit die sehr wichtig war zu verteidigen, weil das ist genau dieser, dieser Grund, worauf dann die Gemeinde dann baut. Und wenn diese Wahrheit nicht verteidigt werde, also werden würde damals, wäre es sehr viele äh, naja, Folgen haben, also negative Folgen für die Gemeinde geben. Deswegen war es absolut wichtig und notwendig, dass Paulus diese Kompromisslosigkeit hier an der Stelle beweist oder dass er das hier hat. Das ist wichtig. Und daraus lesen wir oder können wir für uns entnehmen, für solche Fragen, die wirklich grundlegend sind, müssen wir kompromisslos sein. Kompromisse in solchen Fällen sind sehr äh, schwierig bzw. Sehr, haben sehr äh, weite, weitreichende Folgen, die negativ sind. Aber in den Versen, die wir davor gelesen haben, Schreibt Paulus sein Leben vor der Bekehrung und da sehen wir wieder. Da kommt wieder diese Kompromisslosigkeit zutage. Er, ist, er zeigt es hier wieder. Er ist hier genauso rigoros. Er ist hier genauso eingestellt, so und nicht anders. Aber worum geht es hier? Was ist der das Grund oder warum streitet er hier? Der streitet hier um Überlieferungen meiner Väter. Das ist nicht die göttliche Wahrheit, sondern die Überlieferungen meiner Väter. Das ist das, was für ihn sehr wichtig war, was er für wichtig gehalten hat. Und dafür hat er gestritten. Dafür war er bereit zu kämpfen. War er kompromisslos. Aber wozu hat das geführt? Das hat dazu geführt, dass die Gemeinde zerstört wurde. Das ist sehr wichtig für uns, zu sehen, zu erkennen und auch entsprechend müssen wir daraus unsere Lehren ziehen. Wir müssen erkennen, wo müssen wir kompromisslos sein oder kompromisslos bleiben, wo müssen wir dieses, dieses Rigorose äh, zutage legen und wo dürfen wir das auf keinen Fall, wo wird das die Gemeinde zerstören. Warum ist es für uns wichtig, diese, das zu erkennen, diese, diesen Unterschied, worum es da geht? Ähm, genau deswegen, weil ähm, wie wir hier am Beispiel von, ähm, Paulus, von Saulus und Paulus entsprechend erkennen, dass diese Kompromisslosigkeit in, einen, in einigen Fällen die Gemeinde aufbaut und in anderen Fällen die Gemeinde zerstört oder zerstören kann. Und deswegen wenn wir mit solchen Fragen konfrontiert sind, wo wir denken, wir müssen jetzt, irgendwas läuft irgendwie anders, irgendwas verstehe ich nicht, irgendwas läuft nicht, so wie ich denke, ich muss jetzt kämpfen, damit es richtig ist. dann müssen wir ganz, ganz tolle aufpassen und wissen und bereit sein zu erkennen erstmal oder zu erforschen überhaupt. Was ist der Grund, warum will ich jetzt kämpfen? Was ist das? Was ist das Gegenstand, worum es hier geht? Ist es jetzt die göttliche Wahrheit, die grundlegende Wahrheit, die wir zu verteidigen haben? Oder geht es um die väterliche Überlieferungen, um Traditionen, um irgendwelche Regeln, die von Menschen eingestellt sind? Das müssen wir, also diese Frage müssen wir uns unbedingt stellen und beantworten, bevor wir anfangen äh, für irgendwas, für irgendeine Sache zu kämpfen. Denn wir müssen auch äh, erkennen, dass unterschiedliche, äh, unterschiedliche, sei es Regeln oder Traditionen oder äh, das, was Gott tatsächlich von uns möchte, das äh, kann sich unterscheiden, das kann abhängig davon, in welcher Zeit, mit welchen Menschen, in welchen Situationen wir uns befinden, kann das Gute oder kann wirklich das, was Gott von uns möchte, kann ganz unterschiedlich sein. Und wenn wir einfach als Illustration, als ein Beispiel können wir hier einführen, wenn wir die Zeit des Alten Testaments betrachten, da hatte Gott durch Mose zu Volk Gottes gesprochen und hat ganz ganz genaue strikte Anweisungen gegeben bezüglich Gottesdienst wie soll Israel wie soll Gottes Volk Gottesdienst feiern das waren sehr detaillierte sehr genaue beschreibungen was soll man machen was muss man machen in welchen, in welchen abfolgen was muss man wie muss man gekleidet sein ganz ganz feine sachen wurden bestimmt und Gott war sehr, auch sehr aufmerksam, dass es genau so befolgt wurde. Wir sehen einige Beispiele im Alten Testament, wo diese Übertretung dieser Regeln sehr hart bestraft wurden auch von Gott. Gott hat es sehr ernst genommen. Wenn äh, wir äh, können denken über, die, über den Fall, wo die Söhne von Aaron, den fremdes Feuer, vor Gott gebracht haben, die wurden getötet. Oder auch den Fall, wo David, er wollte die Stiftshüte, nicht die Stiftshüte, sondern die Kavtschek, die Bundeslade, genau, die wurde dann in, in, zu, zu Israel zurückgeführt von Philister. Und er wollte sie in diese Stiftshütte zurückbringen. Und er hatte sehr gute, sehr helle, sehr aufrichtige Motive. Er wollte das gut machen. Aber er hatte es nicht so gemacht, wie Gott es wollte, wie Gott es vorgeschrieben hat. Im Gottesgesetz war gesagt, dass die Bundeslade, die musste getragen werden von Priestern. Was hat der David gemacht? Er hat eine neue einen neuen Streitwagen, der noch nicht befahren wurde, der hat es irgendwie äh, gemacht, der hat es äh, eingerichtet, darauf die Bundeslade äh, gelegt und diese Bundeslade wurde dann geführt. Und so, so ist gekommen, die äh, Bundeslade, beziehungsweise das kam dazu, dass ein Mensch auch aus hellen Absichten, aus guten Absichten, damit die Bundeslade nicht fehlt, weil der Wagen war, war gekippt, er hat es angefasst, um das irgendwie zu halten, damit es nicht fällt. Und er wurde auch äh, getötet, weil das war ein Verstoß. Niemand durfte diese Bundeslade, Bundeslade anfassen. Das war Gottes Gesetz. Es war ihm sehr wichtig. Und damals, zu dem Zeitpunkt, konnten wir nicht sagen, ach, wir machen das irgendwie heute ganz anders. Wir wollen heute nicht, ähm, uns gefällt es irgendwie ganz anders. Wir machen Gottesdienst auf eine andere Art und Weise. Nein, Gott war sehr strikt an der Stelle. Aber wenn wir jetzt äh, zu der heutigen Zeit kommen, äh, wo wir jetzt im Neuen Testament, in der, zu, den Zeiten, zu der Zeit der Neuen Testament der Gemeinde sind, wir sehen, dass, dass es ganz anders läuft. Bei uns in der Gemeinde, beziehungsweise in der ersten Gemeinde und äh, in der Schrift, in diesen ganzen Briefen, in Evangelien, wir finden gar nichts. Oder wir finden keine vergleichbare, strikte Definitionen, wie soll das laufen? Wie soll der Gottesdienst abgehalten werden? Wir sehen bestimmte Prinzipien, die wichtig sind, die uns helfen, quasi diesen Gottesdienst zu feiern, entsprechend, aber es wird freigelassen, frei wie tatsächlich, nach welchen Mustern, nach welchen Prinzipien das gemacht wird, beziehungsweise Prinzipien werden uns gegeben, aber die, diese Ausformulierung oder diese Implementierung, diese, dieses äh, tatsächliche Feiern ist nicht reglementiert. Deswegen, wir sehen, dass zu unterschiedlichen Zeiten Unterschiedliches richtig sein kann. Und das ist wichtig für uns zu verstehen. Ähm, was ähm, sind diese Fragen, wenn wir uns äh, diese Frage stellen, wenn wir, tatsächlich, wenn wir uns prüfen wollen, ist das, wofür ich jetzt kämpfen möchte oder denke, ich muss jetzt für diese Wahrheit oder für in dieser Frage kämpfen, welche Fragen sind das, die tatsächlich notwendig machen, die tatsächlich so sind, dass wir diese Fragen sehr ernst und kompromisslos verteidigen. Das sind die Fragen der, des Glaubens, des, der, die dogmatischen Fragen, die quasi die Grundlage des Glaubens bilden. Das sind die Fragen, wo kein Wenn und Aber, kein, äh, keine vielen unterschiedlichen Meinungen geben kann. Zum Beispiel äh, die Fragen der äh, Gottes, äh, Gottes göttlichen Natur, sein Charakter, sein Wirken, wie er ist, wie er sich in, äh, in der Schrift uns offenbart, seine Dreieinigkeit. Oder solche Fragen wie, die Natur des also von, von Christus, dass er der wahrhaftige und echte Gott ist und zugleich der wahrhaftige, wahrhaftige Mensch, die menschliche und göttliche Natur in sich vereint. Oder auch die Frage, die Paulus auch in diesem, in diesem Brief verteidigt, die Frage des Evangeliums, wie sollen Leute gerettet werden? weiß, Was ist die Grundlage dafür? Das ist äh, alles Fragen, die äh, Schrift uns offenbart, die uns offenlegt. Und hier müssen wir die Schrift studieren, um das zu erkennen. Und das sind wir auch, dazu sind wir auch berufen, diese Fragen auch zu verteidigen. Das sind aber auch einige äh, Beispiele oder einige äh, Gebote, die auch praktische Dinge einbeziehen. Zum Beispiel haben wir ein Gebot, dass wir einander lieben sollen. Und das kann man wieder denken, naja, wir können uns lieben und ich denke, dass ich dich so lieben soll. Und das äußert sich in der Form und der andere könnte sagen, nee, ich... Ich denke ganz anders. Lieben heißt dieses Tun oder jenes Tun oder dieses Gefühl oder jenes Gefühl. Aber in dieser Frage gibt uns Schrift auch ganz klare Anweisung In Johannes 13, Vers 34 zum Beispiel, wird hier gesagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Es ist nicht so, dass wir uns hier quasi uns Wahl gestellt wird. Liebe, Hauptsache du liebst, aber wie du liebst, das ist egal. Siehe zu, dass du es halt irgendwie, irgendwie machst. Hier wird uns ganz konkret gesagt, wir sollen lieben, aber so wie? Wie Christus. Wie er uns liebt, sollen wir auch einander und die anderen auch lieben. Nicht nur mit unseren Worten, sondern mit Taten. Wir sollen so lieben, wie das in äh, 2. Korinther 13, in diesem äh, berühmten Kapitel, die über die, diese, Liebe, diese, diese Liebe beschreibt, die auch Christliche, die Liebe Christi beschreibt, genau so, so sollen wir lieben, das ist, äh, ist uns nicht freigestellt. Oder zum Beispiel solche Fragen wie äh, äh, männliche Führerschaft oder Führerschaft, sei es in der Gemeinde oder in der, in der Familie. Wir können das nicht, wenn wir Schrift studieren, können wir nicht sagen, das war einfach eine äh, kulturelle äh, Besonderheit, diese Frage. Und damals in der Kultur äh, war diese Frage so gelöst, aber wir haben jetzt quasi eine ganz andere Situation, wir haben ganz andere äh, Voraussetzungen und lasst uns doch jetzt äh, genauso wie bei uns in der Gesellschaft auch so eine Frauenquote einführen, und lasst uns Pastorinnen ausbilden, damit quasi alle gleich sind. Das ist nicht die Gleichheit, die Gott haben möchte, und wir sehen genau aus der Schrift, dass dieses Prinzip der Leidenschaft wird nicht auf kulturellen, in welchen kulturellen Bedingungen oder Besonderheiten gegründet sondern ganz klar, zum Beispiel mit der Schöpfungsordnung gegründet. Und das ist wichtig für uns, dass diese Fragen zu stellen, zu, beziehungsweise zu verstehen, diese Fragen, die ganz klar in der Schrift beschrieben und definiert sind, die müssen wir halten, die müssen wir, wenn auch nötig, verteidigen, gegen Eingriff von, von außen, wie damals zum Beispiel, wie Paulus an dieser Stelle das macht in diesem Brief, er verteidigt Evangelium gegen den Eingriff von Falschlehrern. Aber was sind dann diese menschlichen Traditionen, was sind dann die Überlieferungen der Väter? Das beschreibt Paulus in diesem 14. Vers im ersten Kapitel im Galaterbrief. Tatsächlich mit diesen Worten, Überlieferungen meiner Väter. Ähm, konkret meinte er tatsächlich diese Gebote, diese äh, Anweisungen, die Volk Israel zu dem Zeitpunkt, äh, wo er das schrieb, äh, aufgenommen hat. Äh, viele äh, Jahrhunderte äh, Rabbiner haben das Gesetz entsprechend äh, studiert und wollten Volk Israel davor, davor bewahren, dieses Gesetz zu brechen, und die hatten quasi so eine, so eine, solche Hilfsgesetze oder Hilfstraditionen oder Regeln erstellt, die das nochmal, quasi das Kerngesetz nochmal schützen sollten. Wenn, du, wenn da gesagt wird, du sollst nicht, äh, nicht arbeiten am siebten Tag das war Gottes Gesetz. Und jetzt waren die Menschen bestrebt, das ganz konkret zu beschreiben. Was heißt das, nicht arbeiten? Und sie hatten versucht, alle möglichen Situationen irgendwo so zu deklarieren, zu klarzustellen. So muss es sein. So heißt es nicht arbeiten. Und diese Gesetze, diese Anweisungen, die waren aber tatsächlich von Menschen dazu gemacht, dazu äh, hinzugefügt, waren aber leider von vielen als genauso äh, autoritär, äh, genauso also mit derselben Autorität wie die Schrift behandelt. Aber was ist für uns wichtig? Ähm, lass uns überlegen, also welche äh, Eigenschaften können diese Tradition oder diese Regeln haben. Paulus sagt, das sind die äh, Überlieferungen der Väter, Überlieferungen. Das ist etwas, was schon bewährt ist. Das ist etwas, was schon quasi sehr alt und dadurch quasi womöglich äh, in unserer Wahrnehmung etwas, äh, was Wertvolles ist. Das ist äh, schon geprüft durch die Zeit, diese Traditionen und Regeln. Und es könnte auch sehr wichtig für uns sein, dass diese Traditionen womöglich, die wir denken, wir müssen die, quasi, wir müssen die halten und wir müssen die durchsetzen, dass es genauso sein soll, das wurde von den Vätern erlassen oder das wurde von den Vätern aufgestellt. Das waren weise, das waren womöglich sehr geistige oder geistliche Männer, die oder äh, die waren auch sehr gottesfürchtig womöglich. Vielleicht waren sie auch unsere geistlichen Väter, die äh, dazu beigetragen haben, dass wir dem Gott näher gekommen sind, dass wir vielleicht durch sie zum Glauben gekommen sind und sie haben uns unterstützt, sie haben uns in diesem geistlichen Wachstum geleitet, wir haben auf sie aufgeschaut, sie waren ein Beispiel für uns, und das ist richtig so, und das ist gut so. Und solche Väter, diese geistlichen Väter, sie haben diese Regeln erstellt, und diese Traditionen eingeführt. Kann es denn schlecht sein? Kann es denn falsch sein? Ich muss doch, wenn sie so sind, ich, ich kenne sie, und deswegen muss ich doch auch diese Traditionen befolgen, weil sie gut sind? Ist es denn nicht wert, diese Regeln, diese Traditionen äh, zu fordern, dass es überall so eingesetzt wird? Konnten sie denn sich irren? Wir müssen aber äh, verstehen, oder einfach nur als Beispiel, so also was meine ich mit diesen Traditionen, äh, das ist vielleicht nicht für diejenigen ein Problem, die in eine Gemeinde kommen, hier zum Glauben kommen und wachsen in einer Gemeinde auf, dann haben sie quasi eine, eine Umgebung, wo sie aufwachsen, sie kennen bestimmte, also sie lernen bestimmte Traditionen, bestimmte Regeln, wie das funktioniert, kennen und das ist für sie normal. Das Problem entsteht dann, wenn solch ein Mensch, der in einer bestimmten Gemeinde aufgewachsen ist, wahrscheinlich auch in einem bestimmten Land, in einer ganz anderen Kultur aufgewachsen ist, und dann kommt er in eine andere Gemeinde. Da passieren solche Sachen, wo plötzlich ich erkenne, hier funktioniert das ganz anders. Ich habe, das, ich habe zum Beispiel aus der Gemeinde, wo ich äh, gekommen bin, ich war... Äh, na, gewohnt daran, dass wir im Gottesdienst drei Predigten hatten. Jetzt konnte ich sagen, wie? Hier wird nur eine Predigt gemacht? Das ist doch voll falsch. Wieso? Drei Predigten? Das waren doch immer drei Predigten. Das müssen drei Predigten sein in, in der, in, im Gottesdienst. Ich hatte das immer so gemacht, beziehungsweise ich kenne das nicht anders. Oder jemand könnte sagen, äh, wenn wir beten, müssen wir aufstehen. So tun alle. Oder man muss zum Beten aufstehen. Und wiederum, wir sehen in den anderen Gemeinden, da beten Leute im Sitzen. Und für uns kann es irgendwie so, wie kann es sein? Beten, beten im Sitzen, das ist doch, das geht nicht. Und wir können versucht sein, dafür anfangen, dafür zu streiten. Das ist nicht richtig. Wir müssen aufstehen, wenn wir beten. Oder zum Beispiel, in anderen Gemeinden gibt es Regeln, so wie zum Beispiel, dass die Männer und Frauen, dass Brüder und Schwester, die sind getrennt, die müssen getrennt sitzen in getrennten Bereichen. Oder was weiß ich, zum Beispiel, wie sich gehört, gekleidet zu werden, Formen von, von der Kleidung oder äh, Lobpreis, welche Lieder, welche Musik, welche Musikinstrumente benutzt werden dürfen oder nicht. Das sind so Fragen, die ganz praktisch sind und von vielen ganz unterschiedlich gelöst werden und wo wirklich diese Gefahr entsteht, dass wir diese Fragen zu solchen machen, wo wir bereit sind zu kämpfen. Das soll so sein, wie ich das für richtig halte. Aber am Beispiel von Paulus sehen wir, dass solche Kämpfe die Gemeinde zerstören. Die bauen die Gemeinde nicht auf, die zerstören sie. Und wir müssen klar für uns auch verstehen, dass egal, wer diese Männer, wer diese geistliche Leiter, wer diese Väter waren, die solche oder solche Traditionen oder Regeln eingeführt haben, egal wer sie waren, diese Regeln, die sind und bleiben menschliche Weisheit. Und das heißt auch nicht, dass wir deswegen sie ignorieren müssen oder einfach abschlagen und uns daran gar nicht halten müssen. In bestimmten Situationen, in bestimmten Kontext, zeitlich oder kulturell, Menschen, die da in der Gemeinde sind, können bestimmte Regeln gut und nützlich sein. Davon werden wir noch sprechen, noch gleich. Aber wir müssen verstehen, dass die, äh, diese Regeln, die aufgestellt werden, egal von wem, egal von welchen äh, Menschen, egal mit welcher Motivation. Äh, die bleiben, menschliche, die bleiben äh, menschliche Weisheit. Und für diese ganz konkrete Zeit, für diese ganz konkrete Situation, in der sich die Gemeinde befindet, können diese Regeln durchaus nützlich und notwendig sein. Aber wir dürfen diese Regeln nicht anfangen zu übertragen und sagen, das ist, oder verallgemeinern und sagen, das ist jetzt für alles gültig. Für mich war ganz interessant, ich hatte jetzt erwähnt, diese eine Regel, die einige Gemeinden haben, dass die Männer und Frauen getrennt sitzen müssen. Und für mich war interessant ein Zeugnis von einem Pastor, der noch aus der Zeit kommt, wo quasi die Gemeinde in der Sowjetunion noch existierte. Und es gab dort nicht solche Riesensäle, wo man sich ausbreiten konnte. Man, also Als Gemeinde war man im Untergrund. Man traf sich heimlich irgendwo in, in, in kleinen Zimmern. Und da waren sehr viele Menschen zusammen in einem kleinen Zimmer eingepfercht. Und wozu führt das? Wenn alle durcheinander sitzen, dann sitzen Frauen und Männer alle zusammen. Und das kann zu... Naja, das ist ungemütlich in dem Fall. Das kann auch ablenken. Mit wem sitze sich jetzt zusammen? Zu eng, zusammengedrückt. Und da hat er gesagt, für uns in der Situation war es eine weise Entscheidung zu sagen, lasst uns doch getrennt sitzen, dass die Männer miteinander sitzen und die Frauen miteinander. Dann können sie nicht irgendwie davon abgelenkt werden, wer sitzt denn links und rechts, wer drückt denn mich sondern die können sich einfach konzentrieren auf das Wort. Und das war richtig und weise. Aber das als Regel, die Weise für, die Zeit, für diese Zeit damals war, die wird jetzt auch weitergetragen, überall, weil das so wichtig ist. Weil das für die Väter damals so entschieden haben, das ist wichtig so zu machen. Aber der Grund, der ist jetzt gar nicht mehr da. Deswegen kann man das ruhig auch fallen lassen. Das ist für uns wichtig zu verstehen. <lacht> Regeln und Traditionen, was ist für uns wichtig, wie müssen wir uns jetzt damit auseinandersetzen, wie sollen wir jetzt dazu stehen? Ähm Jetzt können wir unter Umständen auch äh, versucht werden äh, zu denken, naja, also wenn es so ist, äh, wenn die biblischen Wahrheiten, das ist quasi das Absolut, was wir äh, halten müssen, und die menschlichen Traditionen, das ist äh, etwas, was äh, naja, die Gemeinde zerstört, dann müssen wir das irgendwie alles äh, in den Wind schlagen und gar nicht mehr befolgen. Aber darum geht es nicht. Da müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht von der anderen Seite des Pferdes wieder äh, runterfallen. Was uns wichtig ist, dass es äh, diese richtige Einstellung und die, dieses Verständnis, das, was wir mitgebracht haben als Erfahrung, als unsere Erfahrung, was auf uns gut gewirkt hat, wir müssen aber bereit sein zu erkennen, dass es unsere Erfahrung, das galt damals, in der Situation damals, aber das heißt nicht, dass ich das jetzt mitbringen muss und hier durchsetzen muss. Ich muss bereit sein, hier erstmal auch loszulassen, denn wenn ich versuchen werde, das genauso durchzusetzen, das soll so sein, wie es damals bei mir in der Gemeinde war, das wird Probleme geben. Wir werden die Gemeinde zerstören dadurch, wie Saulus die Gemeinde zerstört hatte. Aber das bedeutet nicht, dass wenn wir in einer bestimmten Frage keine klare, vorschreibende Definition in der Bibel finden, das heißt dann nicht, dann dürfen oder können gar keine Regeln mehr sein, weil die Bibel hat es uns nicht vorgeschrieben. Deswegen ist es egal, was ich mache. Und dann dürfen oder könnte jemand dann zum Entschluss kommen, dass wenn die Bibel das nicht vorschreibt, dann ist es doch logisch, also wenn ich in dieser Frage dann irgendeine Regel aufstelle, dann ist es eine menschliche Regel. Und wir haben doch gerade gesagt, menschliche Regeln, die zerstören die Gemeinde. Aber wozu führt das dann? Wozu wird es dann führen? Na, wir werden sehr bald dann in dem Zustand landen, was auch in Richterbuch 20, 25 geschrieben wird. Zu jener Zeit gab es keinen König in Israel, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Das führt dann letztendlich zu Anarchie. Und wenn wir auch sagen, dass viele, besonders jetzt im Neuen Testament, viele Fragen werden von der Schrift nicht ganz genau reglementiert, aber das heißt nicht, dass wir keine Orientierung haben. Wir haben trotzdem Prinzipien, die uns helfen, solche Regeln aufzustellen, die hilfreich und gottgefährlich sind. Also, das müssen wir auch feststellen. Wenn, auch wenn zum Beispiel das Testament uns bestimmte äh, Fragen oder bestimmte äh, Praktiken offen lässt, wie wir das machen, heißt es nicht, dass wir in diesen Fragen keine Regeln aufstellen sollen oder dürfen. Ähm, ihr könnt euch auch vorstellen, einfach nur als Beispiel, dann diese Notwendigkeit der Regeln. Also ohne Regeln funktioniert unser Zusammenleben nicht. Stellt euch vor die Straße, wo es keine Verkehrsregeln gibt. Wollt ihr auf solche, solch einer Straße fahren? Ihr fährt jetzt hier raus und dann Wisst ihr gar nicht, wenn da jetzt einer von rechts kommt oder von links, lässt er dich jetzt durch oder fährt er jetzt los? Dann kommt es vielleicht irgendwie so zu solchen Zuständen. Ist es angenehm, auf einer Straße, auf so einer Straße zu fahren? Ist es sicher? Eher nicht. Da? Also, ich würde es sehr ungern in so eine Situation kommen, wo es keiner macht, so wie es ihm gefällt. Also sind Regeln wichtig, die reglementieren, die Regeln, die ordnen, die helfen uns. Oder wenn wir eine Familie nehmen, stellt euch vor, da gibt es auch keine Regeln. Jeder macht das, was ihm gefällt. Wozu führt das? Es führt auch zu Anarchie und das zerstört die Familie, das darunter werden alle leiden jetzt selbst die die jetzt denken sie haben die freiheit sich auszuleben tun alles was sie wollen aber sie leiden auch darunter weil das ist nicht die situation nicht die umgebung ist die gut ist für eine familie für ein zusammenleben und wenn wir auch die schrift betrachten sehen wir dass im gottesreich in der gemeinde, solche Zustände nicht geben soll. Wir haben auch in 1. Korinther 14, 33, hier wird gesagt, dass Gott nicht, äh, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung. Gott äh, möchte das nicht, dass da Unordnung entsteht oder diesen Chaos. Deswegen, Regeln sind durchaus wichtig, die sind wichtig und notwendig, damit wir miteinander leben, gut leben können. Aber diese Regeln, auch wenn es schon Traditionen werden, die sind wichtig, aber wir müssen richtige Beziehung zu diesen Regeln haben und das richtig wahrnehmen, richtig verstehen, was das ist. Wenn wir zum Beispiel im Kontext der Familie bleiben, ein Beispiel könnte ich fragen, ist es Gottes Gebot? Haben wir ein Gottes Gebot, der sagt, dass die Kinder um 8 Uhr abends schlafen gehen sollen? Gibt es ein solches Gebot? Nein, ein solches Gebot gibt es nicht. Aber heißt es denn jetzt, wenn ein Kind sagt, Papa, schlag mir Bibel auf und sag, wo, ich, wo es steht, ich soll um 8 Uhr schlafen gehen. Na, kannst du? Kannst du nicht. Also, dafür kann ich jetzt alles machen, was ich will. Das ist quasi meine Freiheit. Wird er recht haben, dieses Kind? Nein. Weil es gibt ein, ein Prinzip, der viel breiter ist. Ein Gebot, was sagt, dass die Kinder ihre Eltern ehren sollen und gehorsam sein sollen. Und jetzt, jede Familie, jeder Vater und jede Vater und Mutter, die sind dafür verantwortlich, für die Ordnung in der Familie zu schaffen. Und die können das aus, in ihrem Kontext so beschließen und sagen, okay, Kinder müssen um 8 Uhr schlafen gehen. Und das ist normal. Das ist okay. Dann müssen die Kinder das auch machen. Aber wann entsteht das Problem dann? Das Problem entsteht dann, wenn ich zu jemandem äh, zu Besuch komme und sehe die anderen Kinder, 9 Uhr und die sind noch nicht im Bett. Ihr sollt doch die Kinder, nee nicht ihr, die Kinder müssen doch um 8 Uhr schlafen gehen. Warum sündigt ihr denn? Warum seid ihr nicht gehorsam? Aber stopp, das ist eine ganz andere Familie. Das sind ganz andere Eltern, das sind ganz andere Situationen und Umstände. Problem entsteht dann, wenn ich diese meine Regeln, die für mich gelten, in meiner Familie zum Beispiel, die sind ganz normal. Und wir haben gesagt, das ist die Eltern, die müssen das auch machen, diese Regeln aufstellen, die diese Ordnung schaffen in der Familie. Wenn wir versuchen, diese Regeln auf andere Familien oder zu verallgemeinern und sagen, jetzt alle Kinder müssen um 8 Uhr schlafen gehen. Das ist ein Problem. Dafür, das dürfen wir nicht machen. Dann versuchen wir schon diese väterlichen Überlieferungen, diese menschlichen Traditionen, meine Regeln, versuchen jemand anderen aufzuzwingen, was nicht richtig ist. Also wir müssen lernen und verstehen, dass diese Regeln, die können sehr unterschiedlich sein und zum Teil sogar irgendwie Gegensätze oder gegensätzlich wirken auf uns, aber dass die Rechtmäßigkeit wird durch Kontext, durch zeitlichen Kontext, durch menschlichen, kulturellen, wie auch immer, bestimmt, ob es angemessen ist oder nicht. Und wenn wir in den Kontext der Gemeinde wieder zurückkehren. Vielleicht ähm, können wir auch erkennen und na ja, anerkennen, ja, eigentlich stimmt es, ähm, wir bräuchten Regeln, damit wir als Gemeinde auch gut miteinander äh, umgehen und gut funktionieren können. Aber dann kommt gleich die nächste Frage. Hm. Aber wer könnte jetzt diese Regeln aufstellen? Wir sind doch so verschieden alle. Jemand, äh, einer denkt, äh, das ist so richtig, der andere äh, das Gegenteil, das ist falsch, das ist, muss man so machen. Und wie können wir diese Regeln dann für die Gemeinde aufstellen? Davon werden wir das nächste Mal sprechen. Das wird äh, das nächste Thema sein. Aber für uns heute das, was uns wichtig ist, was wir mitnehmen können und müssen aus dieser Betrachtung, wir dürfen nicht göttliche Wahrheiten, göttliche Gebote mit menschlichen Traditionen, mit menschlichen Regeln vermischen. Wenn wir tatsächlich äh, denken, wir müssen etwas, äh, etwas durchsetzen, etwas wahrscheinlich etwas Neues oder etwas abschaffen, wir müssen für irgendwas kämpfen, müssen wir als erstes die Frage stellen, was ist das? Wofür möchte ich jetzt kämpfen? Ist es Überlieferung der Väter? Ist es eine Tradition, eine Regel, die ich aus der Schrift so nicht begründen kann? Oder ist es tatsächlich eine äh, Wahrheit, Gottes, die hier gebrochen oder die hier angegriffen wird, die ich verteidigen muss. Und in einem Fall müssen wir kompromisslos sein, wenn, wir, wenn es um die göttliche Wahrheit geht. Und in einem anderen Fall, wo es um die menschliche Traditionen geht, geht. Es ist es sehr gefährlich, wenn wir diese Kompromisslosigkeit äh, zutage legen, wenn wir so handeln. Weil wie wir am Beispiel von äh, Leben von Paulus sehen, dass diese Kompromisslosigkeit die Gemeinde zerstören wird. Deswegen als Leitsatz aus dieser Predigt für uns: Bau auf, also die Gemeinde, äh, bau die Gemeinde auf wie Paulus und zerstöre sie nicht wie Saulus. Amen.